Herzlich Willkommen zu audiatur.at, dem grundrechte zur Pandemie. Mein Name ist Gottfried Forsthuber. Ich bin Rechtsanwalt bei Forsthuber Partner in Baden bei Wien. Viel hat sich in den letzten Wochen und Monaten getan, seitdem ich das letzte Mal einen Videoblog aufgezeichnet habe. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich schaue bei Gelegenheit noch einmal ein bisschen in die alten Zeitungen und lese dann plötzlich eine ganz interessante Schlagzeile, letztendlich ein Inserat. Was wäre, wenn es nur eine Meinung gäbe? Eine sehr gute Frage, die ich mir schon des Öfteren gestellt habe. Und ich habe das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft, die ausschließlich nur mehr eine Meinung zu akzeptieren scheint. Nämlich jene, die ja, in Verbindung mit moralisch uns allen überlegenen Politikern, Meinungsforschern, willfähigen Beratern, und natürlich einzelnen bestimmten Medien Tag für Tag ins Hirn gehämmert wird. Nicht anders ist es zu erklären, dass nach wie vor eine große Anzahl der Mitbürger tatsächlich glaubt, Masken würden irgendetwas bringen. Na gut, für bestimmte Leute bringt es ganz sicher was. Nur für den beabsichtigten Infektionsschutz ist es ein überschaubares Ergebnis. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, das ich hier an dieser Stelle auch gerne verlinke. Aktuell beschäftigt uns ja nicht nur das Thema Maske, sondern zahlreiche weitere Maßnahmen, die die Pandemie so mit sich gebracht hat und die angeblich so toll und so erfolgversprechend sind. Also ein Beispiel, wir sind jetzt gut eineinhalb Jahre ohne eine verpflichtende, breitflächige 3G-Pflicht am Arbeitsplatz Ausgekommen. Jetzt plötzlich droht die Seuche auch am Arbeitsplatz. Ich bin überzeugt, dass früher oder später eine Diskussion auftreten wird, nämlich zwischen den zweifach Geimpften und den mittlerweile dreifach Geimpften. Also man sieht schon langsam, das Ganze bewegt sich, in eine ziemlich absurde Abo-Falle. Noch dazu, wenn die Präparate gleichbleibend produziert werden und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 Stellen wir uns einmal vor, wir haben nicht nur eine Regierungskrise, so wie wir sie momentan erlebt haben, sondern auch eine, ein, ein Verhalten von dieser Regierung, die auf ähnlichen Mechanismen beruht. Wer zahlt, schafft an. Nur so als Beispiel. Wie viele Regierungsinserate haben Sie in letzter Zeit in den ganzen Zeitschriften gesehen? Wenn ein Inserent eine bestimmte Berichterstattung möchte, so wird er sie wohl in der überwiegenden Anzahl der Fälle bekommen, wenn entsprechend viel Geld auf dem Tisch liegt. Also ein banales Beispiel, eine Elektronikkette inseriert in einer Zeitung sehr viel Geld pro Jahr und als es darum ging, darüber zu berichten, dass ein Kunde aufgrund seiner Maskenbefreiung diskriminiert wurde, nämlich er wurde gar nicht ins Geschäft gelassen, da hat es plötzlich geheißen, na, wir können den Namen von dieser Firmengruppe nicht nennen. Das geht leider Gottes nicht würde lassen. Viel zu viel liegen und ähnlich gelagert wird es wohl in anderen Bereichen auch sein. Wenn also die Regierung das Füllhorn über die Medien ausschüttet, dann wird auch eine bestimmte Berichterstattung gefordert. Und das passiert leider Gottes. Wir haben eine viel zu einseitige Berichterstattung, die ja aus finanziellen Gründen offensichtlich so gewählt wurde, weil sonst hätten wahrscheinlich einige Medienunternehmen im letzten Jahr 2020 zusperren müssen. Bei allem Verständnis dafür, jetzt hat sich der Wind gedreht, jetzt sollte man noch ein bisschen mehr darauf achten, was ist man seinen Lesern, Leserinnen, Zuseherinnen, Zusehern, Medienkonsumenten im Allgemeinen schuldig. Zumindest einen zweiten Blick auf Sachverhalte. Momentan findet ja ausschließlich nur eine Meinung in der öffentlichen Wahrnehmung statt. Das gleiche gilt natürlich auch für die einzelnen Journalisten. Also, ich, ich weiß, dass halt zumindest sind die meisten Freunde, die ich im journalistischen Bereich habe, eher politisch eher links der Mitte angehaucht, was auch völlig okay ist. Nur ich wundere mich mittlerweile, wenn du heutzutage links bist, bist du offensichtlich für mehr Autorität. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Also, da werden eigentlich diese Freiheitsgedanken, die ja halt bis vor einigen Jahren noch sehr, sehr akut da waren und stark da waren, Völlig über Bord geworfen, all diese Maßnahmen, die von Seiten der belangten Behörde daherkommen, die sind nicht hinreichend begründet. Es geht hier wirklich nicht um ein paar Beistriche, es geht hier wirklich ums große Ganze. Wir haben zwei große Lernstufen in dem Zusammenhang. Einerseits ist die persönliche Gesundheit. Wie kann ich meine Gesundheit erhalten? Was kann ich dafür tun? Und zum Zweiten trete aktiv für deine Rechte ein.